Unsere Kinder sind die Zukunft und deshalb sollten wir sie stärker mit einbeziehen, zum Beispiel bei politischen Entscheidungen. Das meint auch mein heutiger Gast Tobias Gotthardt. Ich grüße Sie. Danke. Herr Gotthardt, Sie sind amtierender Vorsitzender des Landtagsbildungsausschusses. Sie sind bildungs- und jugendpolitischer Sprecher der Freie Wähler-Landtagsfraktion bei uns im schönen Bayern. Und jetzt kommt's, Sie sind Vater von drei Kindern. Glückwunsch erstmal, wow, Respekt. Also wissen Sie, wovon Sie reden, wenn es um Kinder und Jugendliche geht. Welchen Eindruck haben Sie, Herr Gotthard, wie kommt die Jugend bislang durch die Pandemie? Da gibt es zwei Seiten mit der Geschichte. Das eine ist, wir haben ähm, politisch äh, und gesellschaftlich den Kindern und Jugendlichen unglaublich viel abverlangt in der Pandemie. Eine unglaubliche Solidarität, die notwendig war im Anfang, die auch Maßnahmen nach sich gezogen hat, wie die Schließung der Schulen, das Zurückfahren der Jugendarbeit. Und in all dem, das ist Teil 2 der Geschichte, waren die Jugendlichen unglaublich kooperativ. Ich glaube, wir können stolz sein auf das, was die Kinder und Jugendlichen in der Pandemie mitgetragen haben, stehen aber auch in der Pflicht, es wieder gut zu machen. Jetzt hat ja die Staatsregierung auf Antrag der Freien Wähler das sogenannte Bayerische Jahr der Jugend 2022 ähm, ausgerufen. Finde ich klingt irgendwie sehr cool. Was bedeutet das? Es das heißt vor allem, dass wir äh, in diesem Jahr den Fokus ganz, ganz stark auf die Kinder und Jugendlichen legen wollen. Das ist genau diese, äh, dieses Zurückgeben, was ich gerade angesprochen habe, äh, zu sagen, wir wissen, was wir euch abverlangt haben und wir wollen deswegen, dass ähm, ihr in diesem Jahr noch mehr als sonst für uns in der Politik im Mittelpunkt steht. Und das ist das Ziel des Bayerischen Jahres der Jugend. Sind da konkrete Aktionen geplant? Es ist so, dass wir gerade daran arbeiten. Wir haben zwei zuständige Ministerien. Das eine ist das Sozialministerium mit dem daran angeschlossenen Bayerischen Jugendring, die bereits sehr intensiv an Maßnahmen arbeiten. Und das andere ist das Kultusministerium, die auch gemeinsam mit der Landeszentrale für politische Bildung an Maßnahmen arbeiten, an Aktionen arbeiten. Ich gehe davon aus, dass, dass wir politisch, aber auch von den Jugendverbänden ausgehend äh, einen richtigen Schwung in die Sache reinbringen, ja. Herr Gotthard, wenn Sie sich so sehr für mehr Jugendbeteiligung auf allen politischen Ebenen einsetzen, bedeutet das, da geht noch nicht so viel. Doch, Bayern ja. hat einen, einen hohen Standard in der Jugendbeteiligung, ähm, da muss man auch äh, der Sozialministerin Trautner ähm, ein wirkliches Danke sagen, sie es das also auch als, als Schwerpunkt äh, auserkoren. Ähm, aber es ist nicht so, dass wenn man gut ist, man nicht besser werden könnte und ähm, wir haben viele Bereiche, wo wir sagen, da wollen wir die Jugendlichen noch besser einbinden als bisher und ähm, ich bin da sehr ambitioniert. Ja, das leidige Thema Corona begleitet uns schon zu lange und hat natürlich auch das Leben der Jugendlichen eingeschränkt. Ist es denn überhaupt unter diesen Bedingungen möglich, dass junge Frauen, junge Männer intensiver noch in der Politik mit einbezogen werden können? Es ist möglich, gerade bei der jungen Generation, weil die junge Generation sehr stark auf, mich, auf sich aufmerksam macht. Und die junge Generation mit digitalen Möglichkeiten umgehen kann. Das ist jetzt noch besser gelernt jetzt in der Pandemie, aber es hilft uns, den Kontakt zu halten, auch wenn man sich vielleicht aktuell nicht in größeren Veranstaltungen treffen kann. Die Jugend hat sich bei mir immer zu Wort gemeldet und ich habe auch nie während der Pandemie irgendwo den Draht zur Jugend jetzt im bildlichen Sinn verloren, sondern mir fällt auf, dass die Jugendlichen sehr genau sagen, auf allen Wegen, was sie haben wollen. Jetzt haben Sie ja im vergangenen Jahr, das muss ich ablesen, das sogenannte Jubelpaket mhm. für Jugendbeteiligung auf Landesebene auf den Weg gebracht. Welche Ziele werden damit verfolgt? Jubel steht für mehr Jugendbeteiligung auf Landesebene. Das heißt, wir haben gesagt, wir wollen da nicht nur Einzelmaßnahmen angehen, sondern all das zusammengenommen in einem Paket sehen und haben inzwischen gemeinsam mit dem Koalitionspartner zwölf Anträge erfolgreich eingebracht in den, in den Bayerischen Landtag. Einer ist das Bayerische Jahr der Jugend 2022. Wir haben auch andere äh, Anträge, wie zum Beispiel, dass wir eine ähm, Service- und Koordinierungsstelle für Jugendbeteiligung äh, schaffen wollen in Bayern. Ähm, wir haben mehr Jugendbeteiligung im kommunalen Bereich, das heißt äh, den Ansatz, dass Kommunen ähm, eine Jugendvertretung jedweder Art, die kann unterschiedlich ausschauen, äh, schaffen müssen, dass es zum Beispiel in Kommunen äh, nicht nur ein, eine Bürgerversammlung geben muss, sondern auch eine Jugendbürgerversammlung. Und ich glaube, das sind wichtige Ziele, ganz pragmatisch und ganz praktisch dran zu gehen. Also äh, Jugendbeteiligung nicht so zu designen, dass es äh, darum geht, irgendwie ein schönes Event zu gestalten und mal kurz so zu tun, als würde man zuhören, sondern wirklich nachhaltig zuhören und dann auch umsetzen, was die jungen Menschen sagen. Wie stehen Sie denn persönlich zur ähm, Herabsenkung des Wahlalters? Also man sagt ja immer so schön, ähm, dass 16-Jährige vielleicht noch nicht die Reife haben, um zu wählen. Wie stehen Sie dazu? Wenn mir das jemand sagt, dass die 16-Jährigen nicht die Reife haben, zu wählen, dann sage ich denen, Leute, ich fahre ähm, Woche für Woche durch Bayern, ich treffe Schulklassen, ich treffe Jugendgruppen. Und für mich gibt es aus diesem Dialog mit den jungen Menschen heraus keinen Grund, warum ich akzeptieren sollte und glauben sollte, dass ein 16-Jähriger ein 16-Jährige schlechter Politik äh, machen oder verstehen oder mitgestalten können sollte, als ein 60-Jähriger. Ich merke, dass die jungen Menschen sehr, sehr genau wissen, was sie wollen. Und das ist das Schöne, dass sie auch in der Schule lernen, das zu artikulieren. Wir erziehen in der heutigen Zeit sehr selbstbewusste, aufrechte Demokraten, junge Demokraten. Und die haben es verdient, beteiligt zu werden. Für uns in der Landtagsfraktion der Freien Wähler ist klar, dass wir als Minimum das aktive und passive Wahlrecht für Jugendliche ab 16 bei Kommunalwahlen haben wollen. Jetzt gepaart mit den Bewegungen, die wir in Berlin erleben, also den, den Überlegungen der Ampelkoalition, das Ganze auch nach dem Modell aus unserer Fraktion auch für Europa- und Bundestagswahlen anzusetzen, würde ich sagen, man sollte aufgrund der Gleichheit der, der, der Wahlen darauf achten, dass man auf allen Ebenen dann mit 16 wählen kann. Das wäre bei meinem Sohn in einem Jahr. Wow, das kann ich mir jetzt noch gerade nicht vorstellen, <lacht> aber wenn Sie das so sagen, leuchtet mir das auch ein. Aber testen Sie mal aus, Ihren, Ihren Sohn, fragen Sie ihn mal zu drei, vier Themen aus der aktuellen Politik und Sie werden sehr schnell merken, wenn Sie es ohnehin schon tun, beim, beim Abendessen am Frühstückstisch, ähm, Sie werden sehr schnell merken, dass äh, er wirklich genau weiß, was er haben möchte. Das muss nicht Ihre Position sein, aber es ist wichtig, dass diese Stimme ähm, ankommt, auch in den Wahlen werde ich ins Abendessen einfließen lassen, Herr Gotter. Sie haben es eben schon mal angesprochen, Sie lassen gerade die Einrichtung einer landesweiten Fach- und Servicestelle für Jugendbeteiligung prüfen. Was ist denn da genau der Zweck und, Aufgabe, äh, und die Aufgabe? Im Grunde geht es darum ähm, zu schauen, dass das überall dort, wo, ähm, wo junge Menschen sich beteiligen wollen, sei es in der, in der verwandtlichen Jugendarbeit, in der offenen Jugendarbeit, in der ähm, offenen Jugendbeteiligung auf kommunaler Ebene, dass es für die einen Neudeutsch-One-Stop-Shop gibt. Das heißt, also eine Adresse, eine, eine Anlaufstelle, an die sie sich wenden können, um nachzufragen, was sie denn tun können, wen sie kontaktieren können, um das und jenes äh, möglich zu machen. Und äh, ich sehe die Stelle ähm, am allerbesten aufgehoben beim äh, Bayerischen Jugendring. Da sitzt jetzt schon die Kompetenz und da können wir diese Stelle ansiedeln, äh, um eben nochmal diesen One-Stop-Shop äh, zu machen. Es gibt eine Adresse, da erfahre ich, wie ich mich besser beteiligen kann. Was ich übrigens auch sehr spannend finde, Sie wünschen sich, dass Kommunen zum Beispiel Jugendparlamente und Jugendforen ähm, etablieren. Warum ist das Ihnen so wichtig? Weil es äh, wichtig ist, die Jugendbeteiligung zu verstetigen. Ich äh, finde es gut, wenn Jugend äh, immer wieder so punktuell äh, beteiligt wird. Wenn wir zum Beispiel im Landtag einmal zu einem großen Jugendparlament laden, das ist gut. Aber ähm, richtig nachhaltig wird die Wirkung, wenn ich es äh, dauerhaft beteilige. Und gerade in der kommunalen Ebene ähm, ist es so, dass es einen ein Wirkungskreis äh, der, der jungen Menschen betrifft, ähm, den sie sehr schnell verstehen können, weil es direkt vor ihrer Haustüre ist, weil es Probleme sind, die aus dem Alltag kommen. Da geht es darum, ähm, ist meine Gemeinde jugendgerecht? Äh, Gibt es äh, einen Jugendtreff? Äh, brauchen die Jugendlichen... Eine, eine Skaterbahn, was auch immer. Das sind die Dinge, die, die muss man mit den Jugendlichen besprechen. Und ich finde, es gehört äh, zu einem vernünftigen Gemeindeentwicklungskonzept, äh, da den jungen Menschen wirklich ein, ein dauerhaftes Forum zu bieten, auch keine Angst zu haben vor dem Votum der, der, jungen, der jungen Menschen. Herr Gotthard, Sie haben mal gesagt, dass Jugendbeteiligung die Voraussetzung für ein fundiertes Demokratieverständnis ist. Was genau meinen Sie? Ich meine es so, dass ähm, wenn Sie in jungen Jahren schon erfahren, und das beginnt wirklich sehr früh. Ich würde sogar sagen, das beginnt schon in, in, in Kindergarten, in Grundschule. Wir freiwillig haben äh, den, äh, die Schüler mit Verantwortung an den Grundschulen eingeführt, weil wir gesagt haben, die, die Kinder sollen bereits in der Grundschule lernen. Sie dürfen sich beteiligen an der Gestaltung und Entwicklung ihres Lebensumfeldes. Und wenn das Kinder von Grund auf lernen, wenn er mit zehn Jahren schon sagt, äh, ich hätte ganz gerne, dass das Bild in der Aula eher orange, denn, denn grün ist, was jetzt nicht politisch zu werten ist, äh, dann, ähm, dann lernt er, dass es Sinn macht, sich einzubringen. Dann wird er auch als 18-Jähriger, als 20-Jähriger, als 30-Jähriger sagen, ähm, es macht jetzt Sinn, dafür zu kämpfen, dass äh, wir einen zweiten Kindergarten bekommen, weil es mir ja wichtig ist. Und weil ich weiß, ich muss runter vom Sofa äh, rein in die Demokratie, das muss jetzt nicht parteipolitisch sein, aber ich muss mich beteiligen. Und wenn Kinder das lernen, es ist ein wunderschöner Beitrag für, für die Demokratie der Zukunft. Finde ich auch. Jetzt haben Sie schon wirklich viel äh, erläutert. Was wollen Sie denn noch tun, um die Jugendbeteiligung bei uns in Bayern ja, auszubauen? Ganz ehrlich ist mir jetzt in diesem Jahr der Dialog mit der Jugendgeneration wichtig. Wir müssen schauen, neben den Projekten, die wir jetzt angestoßen haben, mit dem weiterbleibenden Hauptziel der Absenkung des Wahlalters, was brauchen denn die Jugendlichen? Das ist nämlich auch ein wichtiger Aspekt der Jugendbeteiligung, nicht immer zu glauben, wir wüssten, was die Jugend braucht. Ich kann am besten mit der Jugend ihre Welt gestalten, wenn ich sie frage. Und das gilt jetzt auch für mich oder für uns als Landespolitiker, wir wollen in dem Jahr schon auch wissen von den Jugendlichen, wie soll es denn weitergehen? Was sollen man denn 2023 oder in der nächsten Legislatur anpacken? Was ist euch wichtig? Und ich glaube, ich, glaub, ich bin überzeugt, da kommen, da kommen auch von Seiten der Jugendlichen sehr, sehr klare Vorstellungen, was wir in Bayern zu tun haben, damit es für die Jugend noch besser läuft. Was können denn die Jugendlichen selbst tun, um ja, sich mehr Gehör zu verschaffen? Was die Jugendlichen selbst tun können, ist, äh, ähm, niemals scheu zu haben, einen Politiker anzusprechen. Sei es jetzt bei einer Veranstaltung, sei es bei einem, äh, bei einem Schulbesuch oder sei es auch, dass sie ihm einfach eine E-Mail schreiben oder ähm, über die neuen Medien äh, ähm, eben einfach eine Nachricht bei, äh, bei Facebook oder selbst bei TikTok kann ich eine Nachricht rübersenden und kann sagen, äh, das wäre mir wichtig. Und ich finde... Das den Jugendlichen zu vermitteln, dass es keine kein oben und unten gibt, dass der Politiker, was er ja früher, also ich komme noch in meiner Zeit, als ich Jugendlicher oder Kind war, ich wäre nie auf die Idee gekommen, irgendwo einen einen einen Landtagsabgeordneten äh, mal schnell anzustupsen. Das äh, muss sich aber ändern und die Zeiten haben sich, glaube ich, auch geändert. Ähm, also ich persönlich sehe mich als ein Dienstleister als Politiker und es gilt auch für die junge Generation. Übrigens äh, habe ich auch deswegen in in der Corona-Phase eine eigene Kinder- und Jugendsprechstunde eingeführt bei mir. Die läuft online, läuft sehr gut. Und da ist es zum Beispiel so, ich, da haben Eltern quasi Zutrittsverbot oder zumindest einen, einen, einen Maulkörper und wir dürfen wirklich die Kinder und Jugendlichen, meistens also die jüngsten waren jetzt so sechs Jahre, die dann dabei sind und mir einfach sagen, was ihnen wichtig ist. Und das ist sehr spannend dazu zu hören. Haben Sie da ein Beispiel? Das finde ich ja super spannend. Mit welchen Sachen kommen die denn da an? Also bei, den, bei der, ähm, äh, bei der äh, Jugendsprechstunde war es zum Beispiel so, dass ähm, die Jugendlichen ähm, jetzt aus dem Schulalltag heraus, aus dem Corona-Alltag, ähm, mir berichtet haben, wie es mit den Tests zum Beispiel läuft. Dass sie, äh, ich hatte ein Beispiel, äh, das war ganz am Anfang der Testphase. Da hat mir ähm, eine, ich würde ja mal sagen, ich glaube sie war zehn, acht, acht, neun, zehn Jahre alt, ähm, ähm, hat mir gesagt, dass es so schwierig ist, die Tests, ähm, diese, die, damals so diese, diese, diese, diese Testfässchen mhm. äh, am Tisch aufzustellen und nicht umzuschütten, aber sie hätte eine Idee, das ging es sehr gut mit einer Wäscheklammer, die man an diesem Testfläschchen festmacht und dann steht das Testfläschchen. Das habe ich weitergegeben und äh, dann ging es als ein äh, Hinweis aus dem Kultusministerium raus, dass man mit sehr einfachen Mitteln, Klammer auf, äh, Wäsche, Klammer, Klammer zu, ähm, dafür sorgen kann, dass die Tests in der Handhabung für die Kinder einfacher werden. Da ist quasi ein Vorschlag einer Achtjährigen zu einem Hinweis des Kultusministeriums geworden. So in der Art läuft es. Und dass Sie sich dann wirklich an einen Politiker wenden, finde ich sensationell. Dann habe ich noch eine letzte Frage, Herr Gotthard. Wir schauen mal wieder in die schöne Kugel für die Zukunft. Mhm. In zehn Jahren gehen wir mal davon aus, dass Ihre Maßnahmen etabliert sind zur Stärkung der Jugendbeteiligung. Wie ist es in zehn Jahren? Schauen Sie mal in die Zukunft. In zehn Jahren hat sich, glaube ich, an der Politik insgesamt nicht so viel verändert, weil ich äh, ja davon ausgehe, dass, äh, anders als die, die es kritisieren, äh, eine Absenkung des Wahlalters äh, nicht für eine komplette Revolution äh, der Mehrheitsverhältnisse im, im Parlament und, und äh, der Ausrichtung der Politik sorgt. Aber ähm, wir werden es in zehn Jahren erreicht haben, dass junge Menschen noch mehr und besser wissen, dass sie wirklich Teil der Gesellschaft sind und da auch mitreden dürfen. Und ähm, wir werden eine Kultur äh, des Mitredens etabliert haben, die ähm, in der Politik von der Jugend auswirkt. Also ich glaube, dass in zehn Jahren die Älteren sagen werden, Mensch, so wie die Jungen das machen und so wie die sich einbringen, daran können wir uns ein Beispiel nehmen. Das wäre meine Idee für, ähm, für in zehn Jahren. Und das erreichen dann, glaube ich, ähm, dann können wir die eine zweite rote Schleife in unser Jubelpaket machen. Vielleicht treffen wir uns dann noch mal in zehn Jahren und blicken auf dieses Gespräch zurück, Herr Gotthard. Vielen herzlichen Dank. Ich sage Dankeschön.